Madrid auf Barrikaden in der Stunde der Gefahr, mit den Interkampfbrigaden, sein Herz voll Hass geladen, stand Hans, der Kommissar. Seine Heimat musste lassen, weil er Freiheitskämpfer war. Auf Spaniens blutgen Straßen, für das Recht der armen Klassen, starrt Hans, der Kommissar. Eine Kugel kam geflogen Aus der Heimat für ihn her, der Schuss war gut erwogen. Der Lauf war gut gezogen, ein deutsches Schießgewehr kann dir das Wort drauf geben, wenn la libertad und du wirst weiterleben in uns und unserem Streben, Hans Beimler, Kamerad.